Willkommen, mein Name ist Andy b und ich melde zurück zu Let's Play Super Brothers Ultimate. Ich meine, Bros. Heißt nicht Brothers, sondern Bros. So, ähm, wen nehmen wir denn mal für diesen Part? Äh, das Captain Fight nicht auch irgendwie was mit Weltraum zu tun? Ne? Hat er nicht auch irgendwie das was zu tun, keine Ahnung. Äh, ich könnte sagen, muss man versuchen, aber... Natürlich, mal versuchen aber nicht. Sollen wir wohl noch mal Wolf? mit Star Fox mäßig hier unterwegs ein Duo aus Inkopolis? Weiß den in rechten Pfad? Das sind drei Leute. Das sind mein Links in Ja, aber das Spiel nee, das sind die beiden Moderatorinnen aus. Platon 2 Hey, wir machen ja das Leben schwer. Ja, das Platon 2 wird irgendwann auch mal ein bisschen weiter gespielt, aber jetzt erstmal habe ich genug Sachen. Ah, mich schon gewundert, Noch verschiedene Lieder. Da könnt ihr euch eigentlich hier zum Fängnis werden. Mary, ich liebe dich. Ich glaube, sie hat es nicht mehr gehört. Nein. Aber wie heißt sie denn mal deutschen? Ich habe nur ihren englischen Namen irgendwie im Kopf. Ich könnte eigentlich... Ein bisschen? Kann Könnte eigentlich den Kampf ein bisschen länger ja machen, damit mehr von denen sehe aber das war das. das war überraschend einfach ja und die beiden dinger die beiden geister habe ich schon also ein geist weil ich die amibus habe und die eingescannt habe also ja natürlich habe ich die schon truhe so. Drei magischen Schwestern. Kirby. ok Ja, kommt. Schießen über. Ich bin nur am Blocken und die tun sich gegenseitig voll zerstören. Ey. Das funktioniert so war einfach so Geh mit wolf ist auf jeden fall sehr viel einfacher rauszuhauen habe ich so ein gefühl alter Ja, also schon krass. Ja, da waren drei Leute, also das sind zwei Leute. ist that true? Oh. ist true? Huh. Ich das Video mal gucken. Das ist so awesome, irgendwie das von dem Spiel, Ritten, fever Heaven oder so. Uh. Da war schon. Dieses äh, wrestling mini spiel der ist so geil. aber da das Is ist der Wort. Das ist das Wort. cam ist das sind Das ist das Wort. Das ist der Wort. Das ist doch ist Oh, setzt ja alle Konter ein oder so geeignet, okay, irgendwie eine Konter ein. Ja. Oh, ich muss nur den erlegen. Okay, Pff. ich tue dann Stand wahrscheinlich dabei. ich Tue einfach nur äh, weiß ich nicht so einfachen Gegnern achte ich gar nicht auf die Dinger mehr. Da warte mal, wir können bespritzt Dings. Ne? So, geil, äh, Smash vergifter Luftangriffe hm, machen wir das. So, da ist jetzt meine Angriffskraft noch mal höher angestiegen oder so, weil ich jetzt wieder so ein Angriffsding ausgerüstet habe. Aber vielleicht irgendwie. Ja, hier sind zum Beispiel grün und dann gibt es noch blau das ne? an dass je mehr dinger man von einem bestimmten typ hat dass man dann mehr schaden nimmt oder weniger oder man schneller ist oder irgendwie sowas weil ich habe nämlich so ein gefühl weil meine geister sind einfach viel zu überpowert so. wir gehen mal weiter da sind zwar nur einige gegner die ich erledigen muss aber das snacks wenn er mal hier links entwickeln möchte ich gerade habe ich doch letztens bekommen schon vor so letztens <lacht> ein paar parts äh, wo ist dracula oder den der ist ja auch neu glaube ich gewesen wir entwickeln wir jetzt mal er wird zum Okay, sieht doch nicht mehr so aus. prinz von S Prince of Sable, Sable, Noch so hier Dracula. wir sah immer so aus wie der Hauptcharakter von Ninokuni hier, dieser Prinz. Ja. Drittet sich zu Alucard, ja, oder? Oder so markus wer ist das denn? Keine Ahnung. Gut, da wir haben zwei neue wir weiter Kroms Kleine Schwester soll zu folgen. Das ist Lisa. ja das Feiern. Da weiß ich natürlich, was das ist. Das ist Ike's kleine Schwester übrigens. Das ist Krom's kleine Schwester. Das ist äh, äh, Xanders, einer Hauptcharakter von Feiern Emblem Fates und. Äh, Corins kleine Schwester oder Stiefschwester, und sie ist glaube ich auch von irgendjemanden die kleine Schwester, aber ich weiß jetzt nicht da. So, Lisa, komm her. Mein Feiern Wissen zahlt sich aus. Ja. Die beste Fähigkeit, Ach, das grau das ging gar nichts so effektiv. Da ja kann man ja mal testen, ist meine angriffskraft gestiegen. Ich weiß nicht, mehr ja, Smash-Vergift an, ne? tun nur gelegentlich vergiften. Das ist ein bisschen doof. Geht um ein bisschen weg, ich hoffe, ich sehe auch irgendwie so deutlich. Muss ich voll aufgeladen werden? Hat so viel Information gibt es ja jetzt nicht. Doch ich sehe das Schaden. Ja, tut schon für ein paar Sekunden ja Schaden machen. Da so kann man jetzt hier irgendwie kämpfen. du bist so blöd oder komm also das sind nur drei gegner die sind alle noch nicht mal richtig stark aber einfach nur weil es drei sind macht es das hier schon wieder so schwer irgendwie so, kommt mal irgendjemand her gibt es ja jetzt auch nicht so zwei Ich weiß nichts über, ich weiß nichts mit äh, über Star Fox oder Star Wings oder was weiß ich die ganze Serie, aber ich rede mir einfach mal ein. Das ist wie Star Wars, nur mit halt äh mit äh, ah, Tiermenschen. Nee. Da kommt bestimmt hin, alle Star Fox Fans. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch bestimmt, um es da geht, ne? Warum? Habe ich das so richtig zusammengefasst? Oh, mein Gott, das war sehr viel nerviger als ich eigentlich hätte sein müssen. Auch ein bisschen Kämpfer, das auch ein Kämpfer gegen vor viele Kämpfer. Ja, geil. So, oh ja, ja, Aix kleine Schwester die in der englischen Version. Mist heißt ja. weil irgendwie ein Charakter, nicht dann dreck irgendwie benannt worden. Wollte haben sie ja wohl geändert. Ne? Was ist du das gibt's jetzt nicht Ja. So, gerade recht abgeblockt. abgebrockt. Gut. Elise. Ah, gegen mehrere leute wieder ne? no, okay gegen als ich wollte, aber ich dachte ich muss jetzt wieder wieder gegen das ganze im königshaus kämpfen ja die Zahlen ja deswegen heißt du dich weil du da blöde dinge hast tschüss nein nein ich kann halt auch hier oh. was hast du nach mir geworfen war oh, auf mit dieser blöden Angel und die jetzt hier wieder voll weil wir am Anfang Oh, Junge, hör auf mit dieser Angel. Äh, gibt's doch nicht. Ja, weg. Man kann ich die vielleicht irgendwie so in die Ecke locken. So eine Idee. Boah, jetzt komm her. Muss sie eigentlich nur deine Ecke irgendwo locken und dann rausboxen. danke so schwer war das jetzt nicht Na, sie hat auch auto aber ist wahrscheinlich genau gleiche wie als wenn ich die eine ausgerüstet hätte ne? ich Sets umändern damit ich ließ ausgerüstet habe das prinzip Und von winet sie in die kleine schwester Weiß ich nicht schon irgendjemanden. Ich habe irgendwie so einen im Kopf, aber das ist ein recht unwichtiger Charakter so, glaube ich. Vielleicht ist im neunten Teil hinten kam der Bruder vor. Ich weiß nicht. neun Teil habe ich nie gespielt. da hat man das Gift sogar deutlich gesehen gerade. So, so lila Bläschen. Boom. Okay, Blub. gut. Ich würde sagen, wir sparen dann auf das andere 130 Dinge. Ne? Also, äh, wo muss ich da, also stärker Angriff in der Luft, wenn ich dann hin sparen nämlich an äh, mein Gott sei punkte like da ist der also gefühl von jetzt haben wir jetzt ein bisschen einfacher verstärkte smash angriffe mit eik oh gott das wird wehtun wenn ich den einmal ab her nein Wollte eigentlich wiederholen, aber okay. War sehr gut. Ja, sind so acht Prozent Schaden umsonst halt ne? Direkt damit. Bringt sich wenig. geblockt und am angegriffen zur gleichen zeit aus <lacht> oh, der wird direkt im nächsten park gespielt Ike kämpft nun mit gut so noch ein kämpfer meter Ich liebe diesen Sieg. Ich meter halt irgendwie voll Badass-Charakter oder so. Warum hat er so ein komisches Thema? Er, singt. er irgendwie voll komedisch an. Trotz ist gut, Aber trotzdem noch bei Falco, weiß ich nicht weiß, gar nicht wieso. Warum ich den vor Fox oder Wolf bevorzuge, ja vorstellen der Weg ist, würde gerne Fox spielen, wenn er einen von den drei spielen würde. ich kann mich auch irren, weil auch kräftige Angriffe, also dort deutlich härter zu als die anderen beiden. Und da haben wir auch wieder leider freigeschaltet. Wir hatten von Anfang an Kirby, ne? Und ich jetzt so lange dauert bis wir den Rivalen von ihm freigeschaltet haben. Ich nehme an, Kirby ist ein ihm Aber vielleicht hat Kirby kein Geschlecht, ne? So wie die Toads. Habe ich auch erst letztens rausgefunden. Toads haben kein Geschlecht. weil es dann Toadette? <lacht> oh, Gottes Kampf auf heute Angriffskraft, ja weil es gibt ja irgendwie diese super -Kronen verwandlung von Toilette, wo sie dann aussieht wie peach sie dann irgendwie irgendwie eine frau ist eine transe eine transe ist oder dann ne? sich verarschen okay. welchen pokémon mal noch mal thema weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgendwo ob Robin vier oder? Nein, den den den Dingen, den in den der Regier, das hat von Regie Gas, also direkt. funktioniert nicht. Ah, auch Boom. Halt andersrum. Was? Gar nicht gesehen. tschüss Wir waren gegen Rigi Gigas. War das Thema, ne? Ja, auch. habe ich nie bekämpft irgendwie. Muss das ist ja irgendwie so ein Ticket haben oder so, auf so Pokémon-Convention. so also richtig kompliziert. Wo gehe ich hier gerade hin? Okay. Alter. Den Kirby sich nie einverleibt. Der eben... Der ebene deinem Weg. Also ein gegen den... In den sich Kirby nicht verwandeln kann. Dann auf jeden Fall, ne? Ich würde sagen der Baum, ne? Der Baum, ne? Also meine, dem Baum kann Kirby nicht schlucken, oder? Sturmwarnung. Kirby kann ja nur Gegner irgendwie schlucken, die irgendwie so groß sind wie er ungefähr. Also klar. chat ist eine transe und dann war es hat wichtige. Es ist wichtig, dass ihr diesen, also das noch im Hinterkopf habt. Oh Gott, nein, geht mir aus dem Weg. Ah. Bist du jetzt rausgeflogen? Was oh, tritt hat, wäre ich jetzt, ne? in die Fresse. Naja. Oh ich. Weißt du, also, los kommst du, nee, irgendwie nicht, dann komme ich. Na, ja, was ja von wort ist. Bom, so, Was schön. Ich sage dankeschön und auf Wiedersehen. Gut. Wie Woods. so, ob das jetzt aber richtig war. Okay. Ich meine ich hatte wieder 99 von irgendwas. Maximaler Anzahl von irgendwas und da war weg und weggeworfen. Da sage ich doch: Ich habe mal ein Kirby-Spiel gespielt, auch Kämpfer den ersten Teil für Virtual Console. So, YouTube. Und youtube ich glaube das spiel wäre sehr viel einfacher gewesen wenn ich von anfang an irgendwie immer die passenden dinge eingesetzt hätte wow, die passenden geister und so ich dachte du hast dich jetzt daraus teleportiert ey. vergiftet ha, du bist vergiftet bei diesem an oh. Oh, Was hey, oh, und sie wieder haben <lacht> schön. youtube kämpft nun mit oh, schön. Okay, okay, you. You there. Ist aber der Sackgasse. Ne? Ja, ich habe gerade gelesen. Stark Stromgefahr. Stark Stromgefahr. Der Boden neben Kämpfer. Ein, der Gegner startet mit den Nintendo score oder oh, ist nicht gut für dich. <lacht> ah. Wir wissen nicht, was zu machen soll. Tschüss, Tschüss, und Tschüss. Nein, ich habe gesagt Tschüss. Ganz meiner Wolfsklaue nicht. Ich komm, Wolftechnik. ist ja noch als Ding war, ein Dragonball. Hm. Wart. Wieso geht man das Quiz immer noch weiter? Ich dachte nicht Ich sage richtig. Da wohnen lebend Gegner, ehrlich. Okay, machen wir die noch alle kaputt und dann war ich treffe in die ganze Zeit ich überraschen. Ich treffe die ganze Zeit den Falschen. Du bist schon weg. Einfach das Kind der in den Magen getreten und dann weggeworfen. Denkst du, das ist ein Spiel? Oh, tut dir mir so weh. Weil will ich lieben. geht es immer noch weiter? Aber ich habe den Weg da freigeschaltet stehe nicht habe jetzt nicht drauf geachtet ja, okay dann ja, war wieder irgendwas krasses Hi. also hat er den kampf immer mit diesen angriff startet das ist wie, bei, wie bei glurak und den flammen Dings ja flammen blitz angriff Warte, gehst du hin Warum? Oh, was soll das? Yeah, ja, frisstat. Was für beschreiter Gegner. Okay, das war ein Kampf. Ist auch falsch. überraschen äh, oh, Nein. Also, ja, den Ko oh, erscheint Verstärkung. Schon wieder. Schon wieder dieser Level. Nur halt den Dings, ja. In nicht HD. Retro style. Ah, I'm with the tail. Euch, tschüss, seitwärts angriff bei dem es bestimmt auch irgendwie so ein Kriterium dass irgendwie an einem Punkt da irgendwie stärker ist oder so. Ne? So wie Luigi's hier abdingens weil irgendwie sofort am Anfang machst und den Gegner da betrifft, dann machst du irgendwie. Mehr Schaden und tauscht den Gegner schneller raus, so fühlt cool, ist auch hierbei so. Boah. Er bot an Seite aller Karts Dracula die Stirn trifft eine war kommt ein Schaffen. wir noch Nathan Graves, Gabriel Trevor belmont, Traversy, belmont Kid Dracula. <lacht> äh, ich nehme an, hier keine Ahnung, ich, hab, ich weiß nicht, ist egal, was ich eben meine 1000 Geisterpunkte oder so. Ja, du setzt besser keine deiner Dings ein, weil ich kann alles zurückwerfen. Er hey, ist gar nicht auf den zurückgeflogen. Geil. in den schritt naja jetzt immer entweder der oder der vier sterne gegner und ich hatte keinen bock gegen den vier sterne gegner sofort zu kämpfen wieder weiter an auch schon schaden sagen ja man kann soll auch wenn immer hinter mir zu rollen gabriel belmont sind eigentlich gar keine Peitschmattie da aus, sondern irgendwie so morgenstern habe ich so ein Gefühl. So, das ist richtig, ne? an oh, nee, nicht so was und ich habe schnell raus und natürlich oh, hat er voll viel aus ich weiß ja nicht was er machen soll ja hey, warte war hier ist man sicher was ist das? Nein. nein tschüss gott sprung hoch dann konnte leider nicht entgegengenommen werden ist gut irgendwann 99 oder 10 Okay, dann was das riesen Kann ich mir irgendwas anderes noch holen? Vielleicht ist ja irgendwas noch gut. Perfekter Reflektor. perfekter Schildhelfer. Nee, viele brauche ich eigentlich nur noch. Ich brauche noch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 Dinger nur noch. Okay. Cool. Smashlad Schutz. Da ich nicht so oft in der Luft kämpfe, nehme ich das hier mal, weil in Luft treffe ich irgendwie nie Gegner, deswegen bringt das irgendwie für mich nicht so. Da könnte ich eigentlich jetzt auch nehmen, weil ich äh, nicht mehr mit Nachteilen mehr kämpfe. Gut, jedenfalls, das war's für diese Folge. Ja, in der Folge machen wir weiter mit dieser Welt. Und ja, ich bleibe mich ich fürs Zuschauen. Und sage, tschüss, bis zur nächsten Folge. Like, Abo, kommentiert und so. Ne? Ciao.